Leute, wir sind zurück auf Malta. Das heißt, die Vlogs sind back. Dieses Mal Rotorio und jetzt seht ihr mich auch endlich mal Oberkörperfrei. Viel Spaß bei dem Video. bang. gerne reinschneiden, bitte danke. Einmal machen ist auch key. So Leute, wir sind hier mit Media Day jetzt durch und ich habe mir mal den guten Karin geschnappt. Moin. Weil wir ja morgen das erste Spiel gegen Sengal haben. Und du hast ja mit äh, Skrunk zusammengespielt, damals bei Kovana. Mhm. Äh, wie ist das so, dass ihr dich jetzt in hier wieder trifft? Ich finde es sehr cool, muss ich sagen. Ähm, damals sag ich mal, bei Kovana natürlich nicht die, den Ansporn immer gehabt, immer aus RMR zu schaffen, sag ich mal. Und äh, dass wir jetzt ich mal, uns gegenüberstehen, im ersten Spiel vor allem sogar, ähm, freut mich sehr. Also auch für ihn natürlich. Ähm, es ist halt, äh, spielt schon seit sehr langer Zeit und hat, ich glaube, jetzt natürlich das davor bei PGL RMR das erste Mal geschafft, aber jetzt das zweite Mal auch. Mhm. Und, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Frau Robin, mein Bester! Ich muss dir Fragen nur dich beantworten. Komm sofort rüber hier. Also, ich flash euch und dann whiff ich 30 Schuss, aber immerhin, weil ihr kurz wollt. Das bin ich. Ich spiele ja dieses Mal ohne Josef, der ist leider krank und Elias hilft uns jetzt auch. Äh, aus. Wie äh, ist das so, das Gefühl, dass Elias jetzt mitspielt? Ähm, also eigentlich ging es relativ schnell, sag ich mal, hat sich schnell wohlgeführt. Ähm, natürlich ist es ein bisschen anders noch für uns und auch für ihn, sage ich mal. Ja. Ähm, ich meine, viele kennen Elias. Nils hat mit ihm zusammen The Academy gespielt, zusammen. Ich habe sehr lange mit ihm gespielt. Zu einer meiner besten Freunde. Und ähm, ja, aber natürlich trotzdem ein bisschen was anderes, vor allem was im im Spiel halt auch, sag ich mal, geht und ähm, ja, also die Stimmung ist sehr gut, ist leider wieder ein bisschen unglücklich für Josef, es tut mir auch sehr leid, er hat äh, sehr, sehr gut trainiert, er war schon am Anfang ein bisschen krank, als wir mit dem Bootcamp angefangen haben, Und mhm. ähm, dann wurde es leider immer schlimmer, ja, aber die Stimmung mit Elias ist sehr gut, ähm, wir haben sehr gut trainiert, wir sehr viel trainiert und äh, sind auf jeden Fall confident. Ja, du hast ja eben gerade über das Bootcamp geredet. Wie genau sah der Trainingsplan aus? Wart ihr alle vor Ort? Mhm. Dann haben wir es erstmal so gemacht, dass äh, alle anderen, also Nils zu Ingresia, ins Bootcamp kamen. Wir erstmal ich mal, zu vier bzw. zu fünf mit Fatih da trainiert haben. Und als wir dann gemerkt haben, dass äh, es Josef nicht mehr so gut geht, ähm, Silja ist auch direkt am Abend, wo wir, sag ich mal, die Entscheidung getroffen haben, äh, ist er auch direkt nach Berlin gekommen. Und äh, ja, seitdem haben wir eigentlich kein, keine Pause gemacht. Wir haben, so ein Trainingstag sah ungefähr so aus, dass wir uns um 11. Mal getroffen haben. Haben dann so mal ein, zwei Stunden Theorie gemacht, auf den Server gesetzt, ein paar Sachen noch mal durchgegangen und vielleicht neue Sachen hinzugefügt. Und äh, dann haben wir meistens sechs PCWs, also sechs Press gespielt. Und äh, ja, dann haben wir immer danach so 19 Uhr waren wir ungefähr immer fertig. Und dann gab es eine kleine Pause, und haben wir eigentlich mal weitergemacht. Also es waren schon lange Tage, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Leute auch. Jeder hatte einfach Bock, jeder freut sich, ja, jeder ist motiviert, jeder hat Bock auf dieses Turnier, jeder möchte es unbedingt als Major schaffen und ähm, ja, sehr zufrieden auf jeden Fall. Ja, nice. Dann entlasse ich dich jetzt erstmal wieder, Die pracken und wir sehen uns später. Später. später. Seid motiviert, aber lass nicht die Mikes durchdrehen, okay? Sonst, das geht ja nicht so viel rumschreiben, bitte. <lacht> doch, doch, komm. Ready, smoke, smoke. So reichen. Ja, so reichen. Das Das ist Do we need to connect now? Ja, aber es ist. Es ist. Es ist. Es ist. nicht guys doing that We don't like each other that much. Sind nicht das ist eine richtige Höhe? Scheißegal. <lacht> das ist schon klein, Alter. Schon klein. Also, das brauchst nicht. Das ist die P-Seite und wir gewinnen die erste Clip. Wir machen 16. Nee, wir machen 16-3. Nice! <lacht> They've got to get a move on and they still don't know about the two players on the side. Tapsu just pulling distraction and gets another kill on the scrap. I'll swing out against Fuzi for the triple. Reload should catch him dead for Corey's part. The is so quick to respond. A 14-1-hot no! It is absolute decimation against Sangor. He's forced to react. Backup is on the way but the kills come in for Sin and Tapsu. A five on three is the pistols fall, the rifles next to take base, squad, will get Kito on one, but the retail's gotta get set up and solve How ready. Thank you, Mr. I'm the It's not on the safe. on the safe. It's It's der ist verrückt. Der geht über die rote Linie. Jetzt sind wir raus. Krasses Spiel wirklich. Sehr schön anschaubares Game. Was für ein Überraschungseier hast du da gezogen? Ich wie du das kaputt. Wie viele viel Eier habt ihr gegessen, dass ihr eine Figur gezogen habt? Ich weiß, das ist ein heizetten Ja, Aber das stimmt, ich habe auch mal eins gekauft. Ich habe mich voll gefolgt, so eine coole Figur oder so. Der, Einfach so, app spiel der. oder sowas. Weißt du, wie der heißt? Mhm. Mo. Mo. Oh. Mann ohne Hals. Ehrlich? Ja. Nein, durch und dann durch. Nee, der nochmal wieder schmeckt. Der war der hat mit dem Das ist so ein Game, Ich war immer ready. Dann aktiviert. Wo schwierig. er? Ich spiele nicht Kopf und sonst jetzt noch. Ja, ist gut. Ist Ich spiele gegen Vitality Fans. okay, ja. Ich habe nämlich Bock, zu werden. Der wird die ganze Zeit gefilmt. Alter, go big, go home. So Leute, guten Morgen. Wir haben es leider vergessen, gestern Abend noch die Abmod aufzunehmen. Deswegen nicht wundern, wir sind jetzt am nächsten Tag am Morgen von unserem Spiel gegen Senegal und. Ähm, Komm mal der auf dem richtigen Balkon ist hier glaube ich ein bisschen eng auch. Also, lass es mal hier machen, Soll ich besser. Da ist ein bisschen mehr Platz. Hier. Ah. Läufst du schon? So Leute, wir haben jetzt leider den nächsten Morgen, weil wir gestern Abend vergessen haben, die Abmord aufzunehmen. Ähm, gestern Abend gegen Senger gewonnen, 16 zu 3. Sehr, sehr gutes Spiel, sehr, sehr gute Performance von allen Jungs. Vor allem auch von Elias, hat mich sehr gefreut. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liken, subscriben, äh, Glocke drücken und wir sehen uns im nächsten Video. Go Big, Leute!